Willkommen zurück zu Yoshis Crafted World und der Rückseite von Hop Hop Galopp. Wir werden heute dieses Level schaffen und dann danach ein paar Quests machen mit dem lieben, äh, nervigen Leuten, die uns die Quests halt nun so mal geben. Ja, ist etwas her mit Yoshi, aber das ist ja eigentlich immer so. Also warum, warum sage ich es eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich bin komisch. Was weiß ich. Ah, das war das Level dieses drittes. Ja, ja, ja, ja. Das war das, wo man alle Ringe einsammeln musste. Ich erinnere mich. Zum Glück müssen wir das nicht nochmal machen, weil das haben wir jetzt schon hundertprozentig. 100% geschafft, ne? Wer das nicht gesehen hat, da kann er wieder zurückgucken. Zu der Folge, wo wir das gemacht haben. Okay, warte, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Habe ich genug Zeit? Zwei Minuten nur! Okay, ähm, das, das wird vielleicht etwas schwerer. Vor allem, oh Gott, ja, ähm, Man kann sich hier überhaupt nicht steuern. Ja, man kann sich hier überhaupt nicht steuern. Ich bin gerade am Verzweifeln mit meinem Sarg. Ja, ich gehe gleich ins Sarg, ey. Wenn es hier so weitergeht. Ich weiß echt nicht, wo die... So? Stimmt, Ich muss da drauf achten, ob ich die höre. Hier Im Hintergrund habe ich etwas versteckt bei den So, Okay. Verdammt, eine Minute schon vorbei, weil wir es eh nicht mehr schaffen. Ich höre noch nicht mal irgendeinen. Ich höre keinen. Doch jetzt höre ich ein. Ist es der erste? Nee, da versuche ich nochmal erneut. Also irgendwo habe ich was überhört. Da muss ich nochmal ein wenig leise sein und um zuhören. Hier ja, in meinem wunderschönen Sarg. Ich habe irgendwo was überhört. <lacht> Nichts. Den nicht mehr mit. Das war auch nichts. auch nichts. Ich höre ja einfach nichts. Hier ist ja nicht. Das ist so seltsam. Es gibt zwar Leute. Ich weiß Es gibt Leute, die. Schneiden das immer raus. Wie sie die Putschis suchen. Und dann schneiden die einfach nur rein, wo die Putschis sind. Aber ich finde es besser, wenn man die Suche auch drinne hat, persönlich. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der erste sein soll. Ich, ich verstehe nicht, wo der erste ist. Ich gehe schon mal weiter, damit ich weiß, wo der äh, letzte ist. Wo soll denn der erste sein? Ich überhaupt den letzten. Ich wüsste, ich würde gerade nicht einfallen, wo der erste sein soll. Ja, fang ihn doch! Meine Güte, jetzt krieg ich ihn doch endlich. Den da hinten im Hintergrund. Bro! Bro! Bro! Ja. Schwere Geburt, ne? Ja, ich habe echt keine Ahnung, wo der Erste sein soll. Den müssen wir dann nochmal suchen. Na, im Hintergrund ist bestimmt irgendwas, was man dann gleich abschießen muss. Wir werden dann gleich eh erfahren, was wir alles abschießen müssen. Das wird die Aufgabe in dieser Folge sein. Ich habe nicht mal den Ersten gefunden und bin knapp ins Ziel gekommen. In der Zeit. Aber kommt trotzdem nicht, weil ich nicht alle drei habe. Mann. Ja, wo war denn der Erste? Ich habe überall gesucht. Wo war denn der Erste? Zeig noch mal. Der Blaue, das ist der Erste Dann kommt der Schwarze und dann kommt der Pinke? War der Pink? Ich glaube, oder? Das ist aber echt so verwirrend, finde ich Also keine Ahnung Auf Bellen muss ich achten Na ja, komm, schnell Was warum hast du vorhin nicht gebellt? Ey, ach komm, ja, komm, krieg ihn doch bitte, bitte, krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn. Yes, okay, er war nicht schwer versteckt, aber hat einfach nicht gebellt. Ich, ihr wisst, ich höre immer auf das Bellen, damit ich halt weiß, wo die sind. Das ist so meine ne Taktik, um zu wissen, wo ich die finden kann, aber da hat er nicht gebellt, cool. Können wir nicht sagen, dass da nicht mal eine Reichweite war. Junge, das ist nicht NES, wo, wenn man irgendwie aus dem Bildschirm geht, das alles despawnt. Wir sind 2019 auf der Switch. Da muss er schon anfangen zu bellen. Ganz ehrlich. Keine Ahnung, mich riecht jetzt aber irgendwie wenig auf. Ist aber nicht halb so wild, denn wir wissen ja jetzt, wo alle sind und können das schnell, schnell beenden, Ich glaube, irgendwie bewirkt werden. Und da hat niemand von uns unbedingt diese... Quest sehen will wird wo sind denn alle nur die, die es halt selber spielen, aber die, die das spiel nicht selber spielen, die den juckt es halt nicht, denke ich mal. Guck der ist so schon, der hat schon gebellt, obwohl ich noch nicht mal im Screen sah. Ich, ich habe konnte noch nicht mal realistisch sehen. Und der hat schon gebellt, Junge. Das ist das ist ein toller Pinker und den hole ich mir so zack. Schnell weg hier. Schnell ins haben noch noch eine halbe Minute. Schaffe ich es überhaupt noch? Ja, doch, müsste ich eigentlich noch schaffen. Auch wenn es knapp ist. Also die Zeit ist. Etwas knapp bemessen, aber wir sind ja schon etwas weiter im Spiel so gesehen. Es gibt ja nur fünf Kristalle. Und einen haben wir schon. Wir sind jetzt vom, schon bald beim zweiten. Kann ich schon verstehen, aber ist trotzdem etwas knapp. Jetzt haben wir alle. Yahoo. Und ich weiß, es ist gerade noch immer noch eine halbe Sekunde Verzögerung. Ist immer so, ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwas eingestellt hätte, dann wäre ich immer noch eine zweieinhalb Sekunden Verzögerung. Das wäre noch schlimmer gewesen. Deshalb habe ich hier eine kleine Verzögerung reingetan. Aber ja, ist auch egal. <lacht> so, was hast du für Dinge? Was was hast du für Missionen? Ich brauche Utensilien. Äh, ich benötige fünf Rahmenluftschiffe. Was, was ist denn ein Rahmenluftschiff? Davon gibt es einige auf der Rückseite des Spinnradlevels. Ich bräuchte fünf. Spinnradlevel? Was das hier? Ne, das hier, oder? Ne. Das hier war der. Achso, da steht ja Spinnradspinnerei. Auf der Rückseite. Okay, ja, ich. <lacht> ich bin was dumm. Ja, dann sammle ich die kurz ein und dann schneide ich rein, wo die sind. Der erste befindet sich direkt am Anfang des Levels hier im Hintergrund. Der zweite befindet sich hier. Äh, hier. Der dritte befindet sich hier im Hintergrund. Den vierten gibt es hier. Und der letzte ist ganz am Ende des Levels hier versteckt. Yeah. Damit haben wir alle. Und ich muss ehrlich sagen, das war sehr, sehr leicht. Also wirklich sehr leicht. Das, das, das war lächerlich leicht. <lacht> Wenn ich das mal so anmerken darf. Juhu. Dann gebe ich dir eine Blume. 199 haben wir damit. Äh, ja. Was hast du noch so? Ich hätte gerne ein Schnuffelbild. So eines war auf der Rückseite des Geisterhauses. Neben einem Scheigei-Bild. Neben einem Scheigei-Bild. Okay, dann werde ich da mal nach Ausschau halten. Das Ding ist es. Dieses Bild von dem süßen kleinen Schnuffel. Okay, dann hole ich das mal. Dieses Level passt doch so ein wenig mit meinem Sarg. Vielleicht mal ich auch noch mal ein extra Level, wo ich all die ganzen ähm, Outfits zeige, wie die so in, zum Beispiel in so einem, dieses Sarg hier in diesem Gebiet aussieht, zum Beispiel. Wenn ihr darauf Bock hättet, dann schreibt es mal rein oder ich überleg's mir halt selber so, weil es schreibt mir eh niemand in den Kommentaren, aber ja, mal schauen. Also, sorry, ne, aber... Das ist echt asozial versteckt. Ich musste das tatsächlich nachgucken nach mehreren Tries, die ich das nicht finden konnte. Ich sitze hier schon, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten, was weiß ich. Und ich konnte es einfach nicht finden. Wisst ihr, wo es ist? Wenn ihr jetzt genau auf dem Bildschirm guckt, vielleicht seht ihr es da unten. Da ist es. Was sagte die Beschreibung uns mal wieder? So eines war auf der Rückseite des Geisterhauses neben einem Scheigei-Bild. Okay. Ich suche also an den Orten, wo es ein Chi-Guy-Bild gibt. Und mal wieder, so einen Fall hatten wir schon mal. Ist die Beschreibung inakkurat? Oder, ja, inaccurate. habe ich jetzt toll besetzt, weil ich sehr viel Englisch rede. Ja, ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier ist ein Bild. Dann dachte ich zum Beispiel, ja, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Vielleicht muss ja irgendein Gegenstand im Hintergrund attackieren oder was auch immer. Ja, aber nee. Es ist einfach hier unten. Es ist einfach hier. Ich musste das nachgucken, das hätte ich nie gefunden. Also, tut mir leid, na, aber das, das ist asozial. Ganz ehrlich. Da habe, ich kein, da habe ich kein Verständnis für. What were they thinking? Meine Güte. Bitte lass es einzig gewesen sein. Ich will es raus. Ich will das neue Level spielen. Lass mich in Ruhe. Ja, mit 200, dann will noch was. Ich benötige vier ganoven Diese verdächtigen Gesellen könnten sich beim Zirkus verabtreiben. Die habe ich tatsächlich schon gesehen ich bin mir noch nicht sicher Vorderseite, Rückseite. ja ja ja die habe ich schon gesehen die dinger ja, ja. die sehen voll cool aus vor allem ihr outfit voll nice dieser fedora oben der ist voll nice ja. dann schneide ich gleich rein der erste befindet sich hier am anfang des levels der zweite befindet sich hier oben der dritte etwas der schwerer versteckte ist nämlich hier in diesem kleinen häuschen ja das ende Oh, der, der letzte ist ganz schwer versteckt, der ist ja am Ende des Levels dort hinten. Das ist ein cooles Versteck tatsächlich. Ist nicht fies, wenn du darauf achtest, dann siehst du ihn, wie ich halt jetzt getan habe. Von da verzeih ich dem diese Mission noch, denn diese Mission war gar nicht mal so schwer. Vor allem bei so einem kurzen Level ist das sehr hilfreich. Und ja, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Bitte lass es jetzt, okay? Ich habe keinen Bock, wieder zwei Aufgaben zu machen, aber man muss wahrscheinlich... Ja, muss ich. Ich bin in die Achterbahn. Im Spinnradlevel gibt es meine Lieblingsaktion. Attraktion, die Achterbahn. Wozu so witzende Achterbahn? Spinnradlevel hier. Vorderseite, Rückseite, Vorderseite. Das ist jetzt hier verschwärzt. Wie das aussieht. Er sagt nicht wo, aber wir werden es herausfinden. Oh, ist es die hier? Kann das sein, dass es die hier ist? Hier ist nämlich eine mit süßen, süßen kleinen ist drauf. Aber finde ich echt knuffig. Ja, das ist die! Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die Scheigeist drauf echt knuffig. <lacht> Hab ja auch auf der Switch dieses dieses als äh, profil Wusste gar nicht. Ich hatte das sogar vorher schon auf Discord als Profil. Und ich wusste gar nicht, dass die das als Icon hier auf äh, auf der Switch mal Das hat mich voll überrascht. Ich fand auch irgendwie voll cool. Keine Ahnung, ich finde diese Shy -Bilder, die bilder richtig dumm aussehen. Irgendwie cool. Was jetzt? Ich brauche einen Zirkuswagen. Damit transportiert man auch Zirkustiere. Auf der Rückseite müsste einer sein. Also das gleiche Level hier. Ja? Rückseite? Nein? Warum sagst du dann, auf der Rückseite müsste einer sein? Sag mir doch zum... Ach so, also Zirkusgesetz. Ja, ich bin dumm. Ja, ja. Yeah. Ist halt ein Waggon, ne? Ja, ich wusste, dass der Waggon irgendwann zum Auftritt... Hä? Zum Auftritt erscheint. Den Waggon, den habe ich mir schon angesehen, dachte, eigentlich müssen die Gegenste, die, die Leute die da drin, sind, abschießen, aber brauchen den G G G G Waggon selber. Mein Lern endlich reden, ey. <lacht> also was ich sagen wollte, der Waggon war cool, habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Und ich dachte, den müssen wir bestimmt abschießen. Und ja, den mussten wir abschießen, aber ich dachte eigentlich die Leute da drinnen, weil die habe ich ähm, mehr als den Waggon selber wahrgenommen. Das wollte ich sagen. Yay! Alle? Waren das alles? Oh, Bro. Großvater, oh, die habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich weiß, wo die ist. Die kann ich euch direkt ohne Schneiden zeigen. Auf der Rückseite des Geisterhauses wird man fündig. Ohren gibt es oft in den Zimmern. Obwohl, war die am Anfang oder Lev Ende des Levels. Egal, ich zeige es euch. Ich weiß sofort, wo die ist. Am Ende des Levels kann man hier nämlich nach oben. Hier nach rechts und direkt im Hintergrund ist sie hier. Die habe ich schon 10.000 Mal gesehen, habe ich öfter mal abgeschossen, aber ich konnte sie ja noch nicht einsammeln, weil ich die Quest noch nicht eröffnet habe. Das ist sowas, das muss ich zugeben, nervt mich tatsächlich schon ein wenig. Also Gegenstände schon siehst die wie du sie ausschießen, aber äh, nee, sagt das Spiel nein. Manche Leute finden das vielleicht cool, dass das, dass man halt erstmal die Quest eröffnen muss, aber äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Jein? <lacht> Was denn noch? Ich brauche ein Karussell. Das Fundament jedes Vergnügungsparks im Spinnradlevel dreht sich so einiges. Ja, bei dir dreht aber nicht mehr so einiges. Auf der Vorderseite ein ganz normales Karussell, wie man es kennt. Okay. Ich hoffe, das ist das letzte. Ich habe keine Lust mehr. Ist es das hier schon? Ja, das mit diesem riesengroßen Manntax drauf. Okay, sieht nicht aus, wie aber vorher sah das irgendwie... Ach, ich, ich weiß nicht, was ich sehe ich komische Dinge. Ja, war am Anfang des Levels tatsächlich. Deshalb hat es mir Mühen ersparen können und hoffentlich auch die Welt jetzt hier beenden können. Please! Ich hasse es, wenn die 10.000 Aufgaben haben. Gib mir vielleicht 1, 2 und das war... Gib noch eine, bitte. Ich brauche 6 Nachthimmelgeister. Sie fliegen am Nachthimmel des Geisterhauses. Bitte sechs davon, okay? Oh. Ja, okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die sehen ganz cool aus, so. Die haben wir. Die sehen nämlich voll nice aus. Ja, okay. Das erste ist direkt am Anfang des Levels. Hier oben. Warte, wie komme ich denn da ran? Von hier? Ach, von hier. Okay. Der zweite ist hier oben. Am ersten Haus. Der dritte ist hier im Hintergrund. Bei diesem Berg. Direkt hier ist der vierte. Den ich nicht abschießen kann, mal wieder. Ach, wahrscheinlich hier von der Seite. Aber ich muss aufpassen, weil jetzt gleich mit der Sensenmann... Aber ich hab ihn. Äh, lol, habt ihr das gerade gesehen, wie ich gestorben bin? Ich wollte gerade sagen, der Fünfte ist direkt hier, direkt danach. Und ja, das war ein sehr seltsamer Tod. Oh, ganz gut versteckt. Den hab ich gerade noch so gesehen. Wollte gerade hier verlassen. Hier oben ist der Letzte. Ja, die fand ich cool, die Mission. Die war nicht schwer, die war ganz chillig. Joa. <lacht> Könnten doch alle Missionen so sein, damit ich nicht stressen muss. <lacht> naja, wie auch immer. Ist ein yoshi spieler muss ein paar Spiegelstellen äh, rein. Ne? <lacht> so, aber jetzt lass es bitte gut sein. Jetzt reicht echt. Danke. Wir haben's. Woo! Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt sein will, weil ich muss ja so viel schneiden. Ich habe jetzt schon mehr als 40 Minuten oder so aufgenommen. Für diese Folge. Und yeah, wenn wir jetzt kurz... Ja gut, wir können auch noch kurz gehen und ein neues Outfit wählen. Das ist nämlich seit langem kaputt gegangen. Das hat nämlich mal... Die Raben. warum nicht? Der ist ultra selten, hat viel Leben und von daher passt das gut. So, Level. Nein, Herauszoomen, das wollte ich machen. Genau. Ah, wir kommen noch nicht ganz auf das Recht. Ah, wir müssen noch eine weitere Welt machen. Okay. Dann machen wir die nächste Welt. Heißkaltinseln heißt sie. Heiskalt. Heißkalt. Ich brauche zehn Grenzeblumen. Ich habe gerade noch so zehn Stück. Die kann ich ihr noch eben geben. Danke, es geht mir schon viel besser. Oh, die Flasche ist aufgebrochen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Herzlich willkommen in Heißkaltinseln. Oh, uh, das, das sieht sehr interessant aus. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, da brauche ich ein anderes Outfit für. Irgendwas heiß-kaltes. Äh. Ähm, was nehmen wir denn da am besten? Hatten wir die Cupcake schon? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen einfach so, ein, so eine rote Wolle oder so. Obwohl, die blaue macht mehr Sinn, ne? Hm, ich nehme mal die blaue. Wo sie denn? Da Ishi. Nein, das wollte ich nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe irgendwie eine gleiche Verzögerung, wenn ich irgendwas drücke. So eine halbe Sekunde Zerzögerung oder so. Was auch immer. Bomben Ahoy ist das erste Level. Das hier aus wir auf einem kleinen Schiff segeln, das ist doch voll cool. Und nervig mit den ganzen 100% Sachen. Aber es ist eine coole Idee. Deshalb mache ich das jetzt schon mal. Bomben Ahoy. Ich habe das Gefühl, ich bin einer der wenigen, die das Spiel tatsächlich 100 aber ich kann wirklich verstehen, wenn Leute das nicht 100%. wollen. Oh, seht ihr da hinten den Schiff? Ne, das Schiff ist es nicht, aber diese Hinter, diese diese Eiswürfel und dann dieser... Oh, das ist... Oh, Naffe! Naffe! Ich hab ihn! Falls ihr die nicht kennt, das sind äh, sehr bekannte Gegner aus Yoshi-Spielen. Es sind auch dafür bekannt, dass sie sehr nervig sind und einen behindern. Oh, da vorne ist irgendwas. So eine Krabbe. Vielleicht müssen wir die später sammeln. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Hier gibt's Krabben. Oh, hier will ich aber mal sein. Hier, das ist doch voll chillig, oder? Oh, lol. Ach, warte. Den kennt man doch aus... Ähm... Was war das? Yoshi's New Island? Den kennen wir auf jeden Fall schon mal. Den kannte ich. Wo gab's den schon früher? In Yoshi's Island schon? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr. Aber es gibt Cheap, cheap später zu sammeln anscheinend. Ah, yeah. Cool. Echt cool. Da. Meistens sind die immer auf solchen. Ähm, ne, auf solchen Seilen drauf. Ich will ihn in den Abgrund schmeißen. So, genau. <lacht> ja, ähm. Ich darf das Level neu starten, weil mir einfach so eine rote Münze in den Abgrund gefallen ist. Super, cool. Ja, was ich sagen wollte, ist, in der Nähe von Affenlevel. Oder in der Nähe, eigentlich in jedem Level, wo es Affen gibt, gibt es auch Melonen. Gibt es die in diesem Spiel auch wieder? Wäre episch, weil ich feiere die. Kann ich den eigentlich da hinschmeißen? Na, das reicht ja nicht, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Na egal. So, tut mir leid, dass ich das Level jetzt nochmal abgebrochen habe, aber ich will jetzt wirklich immer wieder versuchen, ähm, die Level in First Try zu schaffen. Zack. Okay, aufpassen. Kann ich nicht dran, warum nicht? Können du die Dinger dran? Dann tschüss. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, hier kommen drei raus. Die muss ich schnell einsammeln. Ja, es waren alle drei welche. Ja. Was bist du denn für einer? Hä? Hm? Ei! Was geht? Ist das ein Freund von mir oder wird Matter? ein Moment, gibt es nicht irgendwas zum Abschießen? Nein? Okay. Bam. Oh, mein kleines Minigame. Guten Tag. Oh, die sind aber lieb, glaube ich. Ich glaube, die sind lieb. Die wirken auf mich zumindest sehr lieb. Oh, habe ich bekommen. Nice. Oh, ein fucking Cheep Cheep. Ich habe keine, hab keine Dings mehr. Hallo. Cheep Cheep, schnell. Nein. Nein. Gib mir schnell ein Cheep, -Cheep. Okay, ich mag das aber jetzt schon mal nicht mehr, weil es hier keinen Block gibt, der einen äh, die Eier auffrischt. Deshalb mag ich dieses Level jetzt schon nicht. Die Idee ist cool, aber die 100% in diesem Level sind ekelhaft. Warum macht man auf dem Boot nicht so einen oh, Auf dem Boot nicht so ein Eierblock hin? Und da hinten sind wieder diese Vögelein. Ja, die muss ich erstmal hier... mit Puppen. Zack, komm her, komm her, komm her. Ja, ja, ich, ich kenne das, dass sie hier diese ihren Arm so rausheben. Ich kenne das schon. Ja, die einen Blumen wissen wir, wo die ist. Die hole ich dann gleich noch nach. Finde ich jetzt sehr, sehr, sehr blöd, wenn ich das mal so anmerken darf. Okay, stimmt, wir müssen ja die 100% auch noch sammeln. Ich schätze mal, die anderen sind alle nur für Münzen und nichts Wichtiges, hoffe ich mal. Ach, dann kann man so auch killen, muss man gar nicht auspusten oder... Ne, was auch mal. Okay, wusste ich tatsächlich nicht. Hierher, ich brauche nämlich anscheinend wieder Ei, viele Eier in diesem Level. Soll ich hier alles kaputt machen? Bin ich, Ohloh, ich bin gestorben. Oh, ich <lacht> bin gerade gestorben. Okay, dann soll ich wohl nicht alles kaputt machen, schätze ich mal, oder? wohl hier. Ja, ja, hier ist was. Kann ich nicht. Ich brauche irgendwas zu. Hier, hi. mal her, du. Yay, das ist sogar eine Blume. Haben passt? Haben wir haben was verpasst. Wo haben wir denn was verpasst? Nein, mein Kostüm ist kaputt. Oh, ist das nervig. Ich hätte das andere Kostüm behalten sollen. Das hatte mehr Leben. Ich habe irgendwo was übersehen. Irgendwo habe ich ein, eine Blume übersehen. Ist das er. Äh, ist gerade deren Ernst? Wo habe ich wo? Wo? Hier war die Blume, ne? Ja, hier war eine Blume unten. Also muss ich irgendwo weitergehen. Hier unten war nichts, ne? Ja, keine unsichtbaren Dinger. Jesus. Ähm. Kann man nicht abschießen. Aber die sehen cool aus. Hier hinten vielleicht. Ne. Nee, nee so. Also. Hier? Oder wo? Ach, oh, fuck, nein! Das waren rote. Ach, die, die, dieses Spiel. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach Yoshi ungewöhnt, aber weil ich das schon, ja, schon ewig mehr gezockt habe, Yoshi, aber vielleicht ist das, ich weiß nicht, was ich sagen will, ja. oh, schau da schon stehen da an im Hintergrund, das ist auch für, für knuffig, zack, rote, ja, war eine rote dabei, also eine rote haben wir auf jeden Fall verpasst, weil die wieder sich Suiziden gegangen ist, cool, also nicht cool, aber, ja, cool, muss, kann man sich erinnern Oh, die kann man abschießen. Ah, man muss erstmal... Oh, ja, okay. Oh, verdammt. Verdammt. Uns fehlen zwei Blumen. und Ich weiß nicht, wo eine von denen ist. Ärgert mich. Ganz doll. Lololol. Oh, lol. Das ist wieder unser Freund. Ich glaube, die großen Affen, die aussehen wie Donkey Kong. Ja, okay, sind die nicht, aber... über die großen Affen sind anscheinend Freunde von uns. Ah, oh, wir müssen ja wieder Sachen sammeln. Das hatten wir schon ewig nicht mehr gehabt. Das finde ich cool. Weil das hat man, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gehabt. Dass wir das mal wieder aufgreifen, finde ich nice. Das ist alles Münzen. Da sind rote dabei. Eine rote dabei. Nice. Die letzte war sogar noch eine. Das war krass. Oh, guck dich den Stein an. Ah, dieses Spiel. Also, man kann sagen, was man will. Die Grafik von dem Spiel ist eigentlich schon 10 out of 10, oder? Was meint ihr? Irgendwie ja schon. Zack, so. Die, die Dinger sind wie Pochi Pups, weil die die Genie, die kann die kommen immer wieder zurück. Okay, das Ding war einfach zu holen. Zack, mal euch gegenseitig kaputt und du bist dich einfach mal hier Zuck, Zack, zuck, zuck. zuck. Zah, la, la, la, la. Ich finde es aber cool, dass man manchmal so ein paar Sachen sammeln muss, so wie diese im ersten Level oder in diesem Level. Finde ich ganz cool. Na, na na na. So jetzt haben wir alle Teile. Aber noch nicht alle Sachen, die wir sammeln wollen. Hier sind drei rote. Okay. Oder haben wir alle gehabt? Nee, kann gar nicht sein, weil eine fehlt mir, aber mir fehlen jetzt immer noch zwei rote. Ist das schon das Ende? Ich bin gerade echt verwirrt, und mir leid. Ähm. Ach so. Äh, das kommt dahin. Ja. Das kommt dahin. Äh, oder dahin und das kommt hier vorne hin. Ja, geh nach vorne. <lacht> Was müssen wir jetzt abschießen? Das hier? Und dann das hier? Hm. Vielleicht kommt ja jetzt ein cooler Bosskampf. Das wäre... Oh ja! Wie cool! Äh, Verdammt. Zack. Bam. Hier okay, müssen Schiffe abschießen. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Warte. Abwarten ab, jetzt. Bam. Bevor die uns treffen. Okay. Oh Gott. Nein, nein, nein, nein. Das ist fies. Ich ignoriere mal die mit den Schätzen, weil ich glaube, die sind eh nur nebensächlich. So braucht man nicht, meine ich halt. Wir okay, müssen aufpassen, weil wir gerade ein wenig sehr krass bombardiert werden. Da war eine rote Münze tatsächlich, Was? Hier war auch eine. Okay, eine. Wir haben alle. Außer eine. Achso, das schießt ja weiter nach vorne. Wow! Yoshi! Oh, hier ist so ein richtiger Kampf. Mit so einem riesengroßen Schiff. Boom! Bam! Oh, da geht's kaputt, da geht's kaputt. Wackersgrinsen, okay, so eine Blume dafür. Okay, das Level ist cool. Aber die 100% diesem Level sind... Mm, etwas fies. Trotzdem mochte ich das Level sehr. Yeah, richtig cool. Ich würde sagen, ah, schneide ich euch die ganzen Dinger rein. Zwei Blumen fehlt mir und eine rote Coin, wo ich ja schon weiß, wo die war. Ah ja, und die Herzen natürlich, die muss ich jetzt kurz... Da werde ich kurz das Raben-Outfit nehmen, damit ich nicht sofort sterbe. Weil ich will ja mehrere Hits kassieren können, ohne dass ich meine Leben ganze verliere. Deshalb würde ich ähm, sagen, ich werde noch kurz die Sachen holen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, wie das Level, die Welt hier weiter... Ja, oder die neuen Level aus dieser Welt schaffen, sagen wir es so, ja. Es gibt sehr, sehr viele Welten in diesem Spiel. Falls man die überhaupt Welten nennen kann. Oder wie würdet ihr diese äh, diese Welten nennen? Ich meine, so eine ganze Welt hat ja normalerweise mehr als drei Level. <lacht> Weil irgendwie hat jede Welt nur drei Level und das war's. Und dann kommt da halt 10.000 Welten auf dich zu, wie 30 Stück gefühlt. Ich weiß nicht, haben die einen Namen? Sind das heißt einfach nur kleine Inseln? Ich ist es nicht. Ich finde den Aufbau von der von der Weltkarte auch persönlich ein wenig seltsam. Wenn man mich fragt. Achso, das sind nur Münzen. Okay. Die hatte ich schon. So, hier hatte ich, glaube ich, eine übersehen gehabt. ne? Okay, wie viele Eier habe ich jetzt? Ja, ich glaube, ich habe genug. Der hatte eine rote, der hat nur eine normale Korn. Okay, ich sollte meine Eier nicht verschwenden. Den soll ich noch... Okay, das sind nur für... Okay, ich habe nur noch zwei. Dann verwende ich die jetzt. Für die Blume! Für die Blume! Wow! Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass es hier zwei gibt. Das glaube ich nicht. Okay. Die Blume haben wir eine Blume und eine Rot coin und natürlich die Herzen die wir aber hier immer aufgefrischt bei den Checkpoints und da passt das. Wie sieht denn die Rabe aus wenn man duckt? Oh. Das ist das ist echt cool. Aber es müsste mal so ein so ein weiß nicht, so ein Museum geben, wo man alles sehen kann oder so. Das finde ich ganz cool. Was weiß ich. So macht mir mal alles frei, weil ich kann gerade nicht nach unten schauen. wenn das kommt nicht nach unten auch wenn ich ducke, das finde ich etwas nervig in diesem Spiel. Hier hier diese die hier Yes, die war's. Ich wusste es. Ich wusste es schon von Anfang an. Nun, no, nun, no, nun. No. Ja, das hier ist ja welche? Die hier. Genau. Dann muss ich, muss ich ja also zurücklatschen und irgendwo eine übersehen haben. Ja? Jetzt ist mein Kostüm leider weg. Ja, irgendwo dazwischen muss es sein. Ich find's nicht. Das gibt's doch jetzt echt nicht, oder? Dass ich die... Nicht finde oh! Oh! Oh, lol! das ist schwer versteckt, dass ich das gerade noch so irgendwie gesehen habe, ich die ganze Zeit weiß, dass es hier irgendwo in der zwischen sein muss. Da oben, wie kommt man denn darauf? Okay, Leute, dann habt ihr alles. Dann, ähm, würde ich sagen, wenn es euch gefallen, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich mach das ich noch schnell beenden, zu be äh, beenden ist noch schnell, sagen wir es so, ja. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich habe jetzt leider keine, ähm, keine Rettung mehr zum Treffen lassen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Um, ja, ich, ich schneide, ich lasse das nicht mehr rein. So, ich beende jetzt hier die Folge einfach, weil niemand mehr sehen will, wie... Ich das Level noch spiele. Egal. Ich habe jetzt keine Lust euch noch das Ende zu zeigen. Wie ich das so Level? Ja, ich habe so schlecht durchgespielt, ne? Na, ja, okay. Egal, ich labe zu viel, ich mache alles kaputt. Haut rein. Ciao und ciao und ciao und ciao. Und ciao.